Hallo meine Pokefreunde, Pokenenten, willkommen zu einer neuen Folge von Spongebob. Wir sind hier im Graben stehen geblieben und ich, hab, ich bin schon ein bisschen gehypt für diese Folge. Äh, wieso, das gleich ich euch später erzählen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal wieder an in diesem Level, welches sich nennt Rennt, Männer, rennt". Oh Gott, was wird das? Oh yeah, das ist ein geiles Level. Das kann ich euch sagen, denn es ist so cool aufgebaut. Diesmal haben wir unser Boot verloren. Aber wir brauchen es nicht. Wir haben ja auch gesunde Beine, mit denen wir rennen können. Lolololol lol, lol, lol, lol. und springen können wir auch. Yeah yeah yeah. yeah, yeah. So und, und, und Roberta wieder weg. Scheiße. Mann alter, ich verliere noch, wenn ich nicht aufpasse, was ich hier mache, das darf nicht wahr sein. Leute wir schaffen das hoffentlich, yeah yeah yeah yeah yeah, oh shit, vielleicht auch nicht. Ja das war easy, get rehack loop. Lo, lo, lo. okay, was also, habe ich eigentlich? Ich weiß es immer noch, aber wie es Du, du, du, du, ho, ho, Yeah. Ah, Gott, das war schön. Das war schön. Ich musste es rauslassen. Tut mir leid, Leute. Es war schön. Ich habe das jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber das war schön. Das war schön. Das ja, und jetzt sind wir in, äh, äh, beim Boss dieser Welt: Dennis, der Rüpel. Dennis ist so eine Art Auftragskiller von Plankton, das kann ich euch sagen. Das ist ja, der ist so gruselig. Jemand sehr Mächtiges hat mich gesandt, um euch beide auszulöschen. Du gehst besser zur Seite, denn du sprichst mit zwei sehr mächtigen Männern. Wir wollen dir nicht wehtun. Ja, schau dir nur unsere Schnurrbärte an. Ihr meint diese falschen seegras schnurrbärte <lacht> Oh mein Gott, wie gemein er zu mir ist, Alter. Was mach ich denn jetzt? Äh, was macht der? Ach, gut. Ja, was muss man machen? Äh. Ich, ich verstehe den Boss nicht. Jetzt. Nee. Okay, das, das habe ich natürlich hab nicht verstanden. So, was mache ich? Äh, der, der springt. Und dann springt auf ihn. Nein. Jetzt? Ja! Okay, ich muss richtig springen. Ich habe anscheinend falsch gesprungen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie das ging. Hä? Also... Was? Hä? Wo, wo bin ich? Hä? Wie ist das so passiert? Stimmt, er springt hier erstmal ein paar Mal und jetzt. Nein! Er springt mehrmals! Boah, ich verstehe diesen Boss irgendwie nicht. Okay, warte, zweimal und dann springt. Bärm. Okay, okay, gut. Puh, jetzt sage ich mal, er springt dreimal. Richtig, oder? Ja, yep. nice. Okay, das bringt er springt wahrscheinlich viermal. Okay, okay, jetzt ja, habe ich Jetzt habe ich es. Okay, ein paar Devs. Die kann ich mir erlauben, vor allem wegen self sets Glaube ich lustig, oder? Und, Safe Und Bam, damit haben wir ihn. Yeah, er ja, keine Chance. Ich werde euch beide auseinandernehmen. Was? Oh, oh. größerer Stiefel. Oh nein, der große Stiefel. Es sind die Zyklopen! Oh nein, er ist hinter uns her! Oh Gott, oh Gott. Die Zyklopen, Leute! Der riesige Stiefel! Oh mein Gott, ich krieg grad einen Herzinfarkt. Ein fucking riesiger Stiefel. Lass mal kurz gucken, ob äh, wir was Neues kaufen können. Ja. Du, du, du. Nein, kommen wir nicht. Kauf uns mal ein One-Up und gehe wieder, yeah. Ja, so, tschüss. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde, nachdem, nachdem ich den Endboss durchgespielt habe, werde ich, also ich werde auf jeden Fall ein Safe-Set machen, bevor ich ihn bekämpfe. Und wenn wir das Let's Play haben, werde ich mir auf jeden Fall ähm, noch eine extra Folge machen, wo ich alle ähm, Secrets hier finde und so geht es in das Spiel auf 100% schaffe. Also, seid gespannt. Und jetzt die fünfte Welt: Muschelstadt. Das ist Shell City, Leute. Ich nenne es auch Shell City und nicht Muschelstadt. Wie die scheiß deutsche Übersetzung. Und Leute, wir haben ja auch so einen schönen, ähm, warmen Tag heute. Und ich glaube, das passt auch ziemlich, denn hier kommen jetzt, so wie Bendy nennt, die Lichtlevel. Und wir werden sehen, was wir machen müssen. Ich weiß es nämlich, ich wusste es früher nie. Die Flucht. Denn, ich zeige euch das. Ihr müsst... Oh, oh, warte, das ist erstmal noch ein Rennlevel. Das sage ich euch noch bevor wir reingehen. Ja, ja, ja, das ist cool. Auch wenn die, diese Ge dieses Gebiet auch ziemlich komisch aussieht. Das sieht überhaupt nicht aus wie Chelsea City. Alle dachten bestimmt, Chelsea City ist äh, irgendeine Stadt. Nö, nee, es ist einfach ein Souvenirladen. <lacht> yeah, das hätte bestimmt niemand erwartet. Yeah. Ja Mann, wir brauchen die Krone, die ist bestimmt in Die, City, da bin ich mir sehr sicher dann zurück zu Plankton und wir haben das Spiel durchgespielt. Ja, ja, ja, was willst du? Plankton hat keine Chance gegen uns das ist wahrscheinlich das vorletzte Level, also das vorletzte Rennlevel. Glaube ich, entweder das ist es das letzte oder das vorletzte. Ich hoffe, es ist das vorletzte. Ich vermisse sonst die Musik sehr. Das will ich doch auch nicht! Nein, will ich nicht. Nein, die ist doch schön. Hä? Sind wir tot? Ist es... Kann es sein? Es ist... Es ist... Muschelstadt Shell City! Yeah, Shell City aber. Wie gesagt, es ist sehr heiß. Und ich zeige euch, was wir machen müssen. Flammendes Inferno. Wir müssen sehr, sehr schnell rennen, ja? Ich meine, ich sehe da rechts diese Power da. Und wir müssen hier die ganze Zeit Wasser machen. Also, hier an den Teilen. Man muss hier einfach eine Stampfattacke, soweit ich weiß, machen. Okay, nein, muss man nicht. Also, da muss man doch, muss man schon. Und wie kommen wir darauf, dass man einfach eine Stampfattacke machen muss und nicht äh, nur drauf springen? Wir kommen darauf, ohne Witz... Wenn wir bereit sind, dann geht's weiter. Dann müssen wir schnell rennen. Wir dürfen nicht getroffen werden, dürfen nicht sterben. Also, getroffen werden halt. Na ja, gut, wenn wir schlecht sind. Hä? Was passiert? Okay. Und jetzt... Oh Gott, der Meter, das Meter. Ah. Rechts. Wenn das, wenn das rechts voll ist, ganz rot ist, dann sterben wir instant einfach. Okay, ich muss mich aber ein bisschen äh, konzentrieren, ein bisschen aufpassen. Denn die Level sind, sind auf gar keinen Fall einfach. Nein, das sind sie nicht. Das sind sie rein, gar nicht. Nö, nö, nö. Ach, als ob ich es gesehen habe. Weißt du? Okay, so. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Oh Gott. Nein! Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Ich brauche, ich brauche... Oh Gott, ich sterbe. Ich, ich bin da... Oh mein Gott. Yes! Ja! Man muss übrigens nur einmal machen eigentlich. Und nur sobald das Wasser weggeht, so der Regen weggeht, das ist hier Feueralarm übrigens. Ja, und sobald das Wasser weggeht, dann müssen wir so sagen, und dann werden wir halt wieder warm. Und dann werden wir einfach, sind wir einfach tot. Das ist im Film auch so passiert, nur dass man dann ster sterben musste oder halt im, St im Film da starb starben die halt irgendwie, aber wurden dann wieder belebt durch die Macht der Freundschaft. Oh, das ist ein Kinderfilm, was erwartet ihr? No, no, no, no, no. Oh fuck! Hätte ich das nicht gesehen? Oh mein Gott, ich werde ja down Hier ist noch was. Oh, Minispiel! Als ob es hier ein Minispiel gibt. Was ist das? Oh. Ähm. Oh, ich, ich habe aber vieles bekommen gerade, oder? Ne? Das ist doch richtig cool, man. Oh yeah. Wir haben. Oh fuck, ich muss noch ganz unten. beeilen. ja runter, runter, runter, ja, ja, runter, runter, runter, runter. Oh Gott, ich dachte mir schon, ich schaff das nicht mehr, weil ich die ganze Zeit lasse. Und yeah, ein Winner. Okay, und sofort geht's weiter. Oh Gott, wieso wird es nicht aktiviert? Jetzt. Ich finde das so scheiße, man muss ja eine Stoffattacke machen. Ich wusste es jetzt nur, weil ich ein YouTube-Video geguckt habe, wie das geht. Ich schwöre, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Oh Gott, Gott. Ja, ein Krabby Patty. Oh, lecker, ein Krabby Patty. Okay, jetzt müssen wir rennen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, ich wollte schon sagen, da unten wären wir gestorben, wenn wir da runterfallen. Oh ja, Feuerlöscher. Äh, Feueralarm meine ich. Feueralarm, wir brauchen Wasser. Bitte, wir es trinken. Oh Gott, ich glaub, oh, mach, mach, okay. Okay, go. Und wir haben es durch, das erste Level. Oh mein Gott, ich bin noch nie so weit gekommen. Alles, was jetzt kommt, ist blind. Komplett blind. Das sage ich euch. Oh, ich, ich fühle mich so gut, so gut, dass ich das geschafft habe. Oh mein Gott. Oh. Männerhände. Interessant. Ja, ja ja ja. und das gleiche Schema. Und das machen wir das ganze, die ganze Welt lang. Ich glaube aber, in der nächsten Welt ist es dann nicht mehr so. Oh Gott. Ja, in der nächsten Welt wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so sein. Aber trotzdem. Ich, ich fühle das krank, ehrlich gesagt. Fuck. Ja, ich, ich renne nochmal zurück. Ich habe zu viel Angst. Ich traue mich das nicht. So, noch ein bisschen Wasser machen. Ein bisschen regen. Ja, yeah. yeah. Mhm. Mm Aua, das hat weh. Ja, geil. Ich glaube, jetzt sterben wir. Ja, nice. Geil. Nein, eigentlich nicht. <lacht> Und BAMS. Aber ich hatte früher, ich muss euch sagen, früher, ich bin beim Level gehing, habe das nie geschafft, wie gesagt. Und früher, ihr müsst einfach wissen, was ich gemacht habe. Ich, ich, ich hatte 60 One-Ups. Ich bin kaum gestorben im Spiel. Und ihr wisst ja gar nicht, was passiert ist. Dann kam dieses Halt, das Ende Level und oh Gott, bei dem, bei dem Level, da habe ich alle one up wieder verloren. Alle. Und ich sterbe schon wieder, what the fuck? Also so langsam wird es unlustig. Ich mache es auch lieber in Safe-State, zur Sicherheit, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass hier ungescheiß Scheiß passiert, ne? Ich will einfach nicht Game Over gehen, deshalb mache ich das. Und nicht, weil ich denke, weil, weil also nicht, dass ich zu Also, vielleicht bin ich, ich... bin ziemlich schlecht, okay? Als Kind war ich viel besser in dem Spiel. Aber ey, komm, ich habe es kaum... Ich hatte es ewig nicht mehr gespielt. Ich bin auch ewig nicht mehr so weit hierher gekommen, wenn ich das mal gespielt habe. das schon ziemlich schwer ist. Und da lässt mich irgendwie immer treffen, keine Ahnung. Also jetzt kommen wir jetzt gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein, nein. Oh Gott, habt ihr gesehen? Oh mein Gott, oh. Da so Angst. Mann. So, und jetzt. Und jetzt durch. Am besten hier hoch. Ja. Und sobald ich sehe, sofort hin. Ich bin falsch, oder? bin ich nicht. Oh mein Gott. Yes. nein na, na, na, na, na, na, Ach, was ist das denn hier für eine Passage? Hä? Muss man, soll, soll man das machen? dass ich mache? Also, ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Aber... Ähm... Gibt es was? Das ist mein Tod. Geil. Und da seht ihr... Wir sind wir sind verdunstet, glaube ich. Ich glaube, wir sind verdunstet. Ich bin mir aber nicht sicher. Hatten wir einen Kontrollpunkt? Hatten wir nicht. Fuck. Ich könnte das Spiel übrigens auch einfach so spielen, auf meinem äh, Gameboy Advance. Dass die, der Grund, warum ich es aber nicht mache, Liegt äh, daran, ah, bitte, bitte, bitte, okay, okay. Das liegt daran, äh, weil ich nicht weiß, wie ich es aufnehmen soll, weil ich brauche ja dafür irgendwie eine Capture-Card oder so. Ich meine, für einen Game Boy Advance, wie soll ich das aufnehmen? Einen fucking Boy Advance, wie soll ich den aufnehmen? Komm, ich, nur, ich nur runter. Okay, hier muss man immer rennen, ich darf mir nicht stehen bleiben, so. Damit, sonst wird man getroffen, das habe ich jetzt auch gecheckt. Oh Gott, habt ihr gesehen? Ein Meter noch und wir der werden der, der der down. <lacht> <lacht> Diesmal werden wir es aber hoffentlich schaffen. Ich werde ich werd mir mehr viel, viel mehr Mü Mühe geben, dass wir das ja jetzt schaffen. Ach, komm, sei leise. Und um weiter geht's. Ach so! Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst, oder? Das wusste ich doch gar nicht. Oh nein, nein, nein, nein. Das wusste ich. Das wusste ich wusste nicht. Wir müssen hier runter. Wir müssen, müssen... Nein! Ich hab's zu spät gescheckt! Nein! Nein! Nein! Nein! Ich hab bestimmt... Ich hab locker irgendwo was verpasst. Aber... Ich hab irgendwo bestimmt so ein Ding verpasst. Ich weiß aber nicht, wo. Und das kann auch irgendwie gar nicht sein, dass ich irgendwas verpasst habe, wenn ich ehrlich bin. Wo, so, wo soll ich denn was verpasst haben? Hier? Geht's weiter? So? Bärms? Aber wo dann? Soll ich jetzt einfach weiter hier nach hier in die Richtung gehen? Kann ja irgendwie nicht sein. So, hier kriege ich das Item, dann kann ich hier oben laufen, ne? Ist ja klar. Gut, aber finde ich hier irgendwo oben was? Irgendwie ja nicht. Ja, ich bin down. Wo ich feststellen muss. Ja. So, bitte schaffe ich das jetzt. Also hier oben, so, dann hier hoch. So, ich glaube jetzt. Man kann hier hoch springen, anscheinend aber nicht. Wenn ich jetzt aber schnell genug bin, vielleicht schaffe ich es sogar noch. Ich glaube aber nicht. Oh Gott! So, Leute, okay. Ähm, ich weiß jetzt auch, wie das geht. Man muss einfach nur sehr, sehr schnell sein. So. Und ganz, ganz schnell. Man muss nämlich wirklich unten krabbeln. Ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Ist bei mir ging's nicht. Was man machen muss, man muss sehr schnell sein. Sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Und jetzt! Oh mein Gott, gerade noch so geschafft. Oh mein Gott, genau so geht das nämlich. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Ich, ich weiß nicht, was passiert. Und da war ein Leben, aber ich konnte es aufnehmen irgendwie. Aber egal, äh, einfach weiter. Äh, äh, ja, ähm, fuck. Wir, wir sind tot. Nee, wir müssen nach unten, fuck. Nein, nein, nein, nein bitte nicht. Oh Gott, oh Gott. Das war knapper als zuvor. Oh mein Gott. Okay, jetzt hier runter. Und dann, ach, geradeaus abbiegen. Schätze ich jetzt mal. Als ob! Okay, Leute, Leute, Leute. Was ist das hier? Oh Gott, <lacht> das ist immer lustig hier. Oh, wir sind durch mit dem Level! Gott sei Dank, ich saß hier jetzt 10 Minuten an dem Level. Oh, danke, Safestate, Jetzt wäre ich jetzt Game Over, was? Nee, okay, wäre jetzt nicht, aber ich wäre fast. Oh Gott, traue ich mich noch ein Level? Komm, wir trauen uns auch das letzte Level. Das letzte ungeheuer Level. Schimmernde Krone, oh Gott. Ich werde ganz kurz Save State machen, tut mir leid. Ich kann mir sonst nicht geben. Ich sterbe sonst. Das müsst ihr verstehen, Leute. So, sowas passiert sonst. Das ist aber das. Soweit ich weiß. Soweit ich weiß, ist das hier das letzte Level, das so funktioniert. Was war das denn jetzt für ein Bug? Betrug. Ach komm, da muss man sich doch treffen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Gut, ich war jetzt auch hier jetzt gerade eben schlecht. War Okay, komm. ja, okay. okay, okay, okay. Ja, yes, nein. Ähm, um, ähm, um, yes, hier, nice, okay. Ach, ich lass mich mal von allem treffen. Diese Level sind Schrott. Jetzt run, run, Scheißball, geh Geh aus dem Weg. Was? Was? Was zum Teufel? Was soll ich, was soll ich tun? Über den rüberspringen! Okay, okay, okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott! Yes! Nice! Wir sind weiter. Oh mein Gott, Leute, wir sind weiter. Ihr werdet auch bestimmt viele Cuts sehen. Das liegt daran, weil ich einfach oft faile oder einfach irgendwelche Sachen rausschneiden möchte. Oh Gott, raus. Und... Das war nicht gut. Gut. gut genug. Nö. Nicht. Oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte. Yes, es hat ausgereicht. Okay, okay. Gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, Oh mein Gott, oh mein Gott. Schaffe ich es? Ja. Oh, Essen. Nice. Heilung. Oh mein Gott. Immer wenn dieses Rote da, diese rote Balken kommt. Ich hab so Schiss dass ich jetzt abkratze, weil ich zu langsam bin. Ohne Scheiße, das habe ich jedes Mal, wenn ich sehe und das werde jetzt auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein! Alter. Yes! Ich habe manchmal Angst, dass ich daneben treffe und dann Boom, game over. Das war natürlich richtig scheiße, muss ich sagen. Aber ich stelle mich auch ein bisschen scheiße an. Ich meine, klar, ich spiele mit Tastatur, da kann man mir doch ein bisschen entschuldigen. Aber trotzdem, so scheiß muss man jetzt auch nicht. Auch wieder nicht sein. Oh mein Gott, wir sind durch! Oh mein Gott! Oh, Jesus Christ, thank you! Oh mein Gott, wir sind durch! Wir sind durch! Wir sind durch! Leute, ich muss mir von diesem kranken Scheiß erstmal erholen gehen. Oh, Leute, ich muss gehen. Haut rein. Ähm, ja, ich werde jetzt erstmal. Oh, tut mir leid. Ich werde jetzt erstmal mein Teddybären holen und mich ausweinen. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.